Willkommen zum Jahrhundertsprung in einem Naheholungsgebiet Thalersee mit dem Waldcafé Thalersee. Dieses Waldcafé, dieses Projekt hier am Thalersee ist wirklich ein wunderschön gelungenes Projekt im Sinne der Nachhaltigkeit und auch des Klimaschutzes. Es geht da, es beginnt bei der Verwendung des Seewassers für die Wärme und die Kühlung des Gebäudes und auch der Geräte im Gebäude, in der Küche, bis zur Verwendung der Materialien, also CO2-freundlicher Beton, zum Beispiel BV-Anlagen am Thalersee. Ach, wir müssen die Energie anders aufbringen in Zukunft. Ich freue mich irrsinnig, dass wir heute diese Schlüsselübergabe an die neuen Pächte des Waldcafés machen haben können. Das ist ein attraktiver Naherholungsstandort. Und wundervoll für mich, wie sich hier Moderne in die Harmonie der Landschaft einprägt. Von Kinderspielplatz bis Drehbootfälle, E-Boot, Parkplätze für Elektromobilität und Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Für jeden etwas dabei. Ich lade jeden herzlich ein, hier sich das Waldcafé anzusehen.